Eine Masterfolie erstellen in Draw LibreOffice 7.2 Um eine neue Masterfolie zu erstellen, wählen Sie im Menü Ansicht Master. Klicken Sie auf das Symbol Neuer Master. Wählen Sie im Menü Folie Hintergrundbild festlegen. Klicken Sie auf Masteransicht schließen. Fügen Sie nun eine weitere Folie ein über Menü, Folie, Neue Folie. Klicken Sie in der Seitenleiste bei Eigenschaften Masterfolie auf den nach unten gerichteten Pfeil und wählen Standard 1. Damit haben Sie nun der zweiten Folie die Masterfolie Standard 1 zugeordnet und diese wird als Folie angezeigt.